Ich möchte heute einen inhaltlichen Teil von Digitalisierung und Berufszeitperspektiven, in den drei Masterstudiengängen Digital Design, Interactive Technologies und Digital Media Production vorstellen. Diese Lehrveranstaltung ist in der und liegt im ersten Semester. Alle Studierenden der drei Studiengänge nehmen daran teil. Die Lehrveranstaltung selbst haben Franz um noch bewusster in den Lernprozess mit einzubinden. Im Curriculum Design haben wir versucht für Studierende und aus der Studierendenperspektive die Kompetenzorientierung mit dem Lernprozess und dem Lernerfolg zu verknüpfen. Dabei haben wir auch darauf geachtet, dass der Kompetenzbegriff nicht zu kurz kommt, damit Studierende sich auch ein besseres Bild dazu machen können. Studierende sind ja gemäß den Ideen des studierendenzentrierten Lernens, diesem viel besprochenen Shift from Teaching to Learning, aktive Beteiligte am Lernprozess und sie sollen Strategien erwerben und um dazu führen, dass sie auch über den gerade bearbeiteten Lerndienststand hinaus ihre Lernprozesse erfolgreich selbst bzw. mitgestalten können. Und das zu vermitteln, war uns eben ein sehr großes Anliegen. Und deshalb, also für die Umsetzung dieser Idee, unserer Gedanken, haben wir dann in der Curriculumsentwicklung etwas Platz für das Thema geschaffen. Im Rahmen einer Lehrveranstaltungseinheit, so haben wir uns das gedacht, soll den Studierenden einerseits der Kompetenzbegriff also näher gebracht werden, andererseits erfahren sie selbst auch Fakten zum Lernen zum Lernprozess und wie, also mit welchen Methoden sie den eigenen Lernprozess überwachen, reflektieren und steuern können. Einen wichtigen Punkt stellen auch die Verantwortlichkeiten im Lernprozess dar. Da ich diesen Teil der Lehrveranstaltung abhalte, kann ich auch sagen, dass ich zu diesen Begrifflichkeiten und Verantwortlichkeiten auch spreche. Also ich Rolle der Lehrenden und ihre eigene Rolle im Lernprozess. Dies ist aus unserer Sicht äh, insbesondere deshalb sehr wichtig, weil unser System noch immer stark inhaltsvermittlungsorientiert ist. Also unsere Studierenden sind ja stark noch von dem schulischen System auch geprägt, äh, wo sie eher Konsumentinnen und Konsumenten von Inhalten sind. Und deshalb gilt es auch, die, den Blick der Studierenden auf diese unterschiedlichen Rollen zu schärfen. Wir sprechen mit den Studierenden dann auch darüber, dass diese Reflexionsfähigkeit, auf die wir abzielen, einen wesentlichen Baustein darstellt, auch damit sie zukunftsfähig sozusagen sind. Das ist ja auch so ein, ein Schlagwort, Future Skills, die Studierende erwerben sollen. Sie sollen praktisch das Rüstzeug auch ein bisschen mitbekommen, weil sich sehr viele Anforderungen im Job oder im Leben sehr schnell ändern und man das entsprechende Mindset auch dazu benötigt. Man muss sich selbst stets weiterbilden, weiterqualifizieren, Stichwort Employability, Beschäftigungsfähigkeit über einen bestimmten Job hinaus und so weiter. Also wir sprechen ganz viel über diese Art der Reflexionsfähigkeit und dann über die eigene Rolle wie man den Lernprozess, den eigenen Lernprozess im gesamten Leben, nicht in der Lehrveranstaltung selbst gestalten kann. Den Studierenden werden auch Werkzeuge zur Verfügung gestellt, nämlich unterschiedliche Methoden. Sie werden angeleitet und auch aufgefordert, diese im Rahmen ihres Studiums, gern auch im Rahmen der Lehrveranstaltung direkt oder in anderen Lehrveranstaltungen. Zum Beispiel zeigen wir den Studierenden die sogenannte Footprint-Methode. Diese Methode ist äh, sehr, eine sehr geeignete Methode, um Erwartungshaltungen und Realität gegenüberzustellen. Man äh, sieht die Methode kurz dargestellt auch auf meinen Folien. Ich kann sie auch sonst noch so zur Verfügung stellen, natürlich. Äh, sie ist auch leicht auf, aufzufinden im Internet. Im Zuge dieser Gegenüberstellung, also wenn man praktisch die Studierenden äh, anleitet, ihre Erwartungshaltungen in einer Lehrveranstaltung äh, mit der Realität, also wie war die Lehrveranstaltung tatsächlich gegenüberzustellen, dann kann man den Lernprozess äh, steuern sozusagen. Also man kann sich damit auseinandersetzen. Wo gab es äh, Wahrnehmungsunterschiede? Man kann gut reflektieren wie die Rollen gelebt wurden, wie die Erwartungshaltungen eingehalten wurden und so weiter. Es gibt auch eigens entwickelte Fragebögen, die der Beobachtung und Planung des studentischen Lernprozesses, des Lernerfolgs dienen und auch ein solches wird den Studierenden im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vorgestellt. Wir diskutieren mit den Studierenden dann auch ganz offen, dass diese Form des bewussten Lernens, diese Bewusstseinsbildung auch ein bisschen einen kulturellen Wandel darstellt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, aus der Schule kommen ja unsere Studierenden eher mit, mit dem inhaltorientierten Vorgehen der Lehrenden, sind einfach anders geprägt. Und das ist auch ganz typisch für Österreich oder Mitteleuropa. und das ist ein, ein stetiger Wandel und ein eher langsamer Wandel. Die Studierenden sind dann doch durchaus mit diesem äh, kulturellen Wandel konfrontiert und wir denken, dass es auch ganz wichtig ist, das auch zu thematisieren, damit den Studierenden diese, dieser Wandel und diese Bewusstseinsbildung auch äh, tatsächlich äh, bewusst gemacht wird. Die Fragestellung, ob diese Lehrveranstaltung auch online abgehalten werden könnte oder online umgesetzt werden könnte, weil das eine aktuelle Frage war, also der Teil, wo es um Theorien geht, ganz sicher und auch dieser gesamte Inhalt lässt sich natürlich auch mit den Fragebögen und den Methoden gut online, virtuell darstellen, man kann sehr ja online zur Verfügung stellen. Man kann natürlich auch mit den Studierenden online diskutieren. Ein bisschen würde ich schon auf, auf eine Mischform lieber setzen, weil wegen, ja, wegen der kulturelle Wandel schon etwas mehr persönliche Kontakte manchmal oder das persönliche Gespräch erfordert. Aber ansonsten äh, wäre natürlich eine virtuelle Umsetzung dieser Lehrveranstaltung auch möglich. Wir mussten jetzt im Zuge der Corona-Krise nicht umstellen, weil die Lehrveranstaltung Semester stattgefunden hat. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.